Ich weiß noch nicht, ob das eine neue Folge wird, aber willkommen zurück zu Pokémon-Rüstung. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu Hopp. Der möchten nämlich mit uns nach ein paar Dünerpilzen, glaube ich, suchen im Wald. Soweit ich das jetzt verstanden habe. Bin mir aber da jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es das war. Hier können wir noch mal ein bisschen zapfen. Zack. Hier ist auch mein Item. Ich habe hier übrigens wieder... Also ich, Allgemein spiele ich hier immer ein bisschen äh, privat, dass ich hier ein paar Sachen farmen kann, so Items oder hier ein bisschen was wegzapfen. Und ansonsten habe ich eigentlich heute noch nicht viel gemacht, denn das Hauptspektakel heute ist ja hier mit Hop äh, ein paar Dünnerpilze zu suchen und das werden wir jetzt auch tun. Habe ich recht, Voloso? Ah, ich denke schon. Da bist du ja endlich, Maike. Anders als im Wirrscheinwald ist es hier total schwül. Ich bin schon völlig verschwitzt. Sania und ich haben uns die Arbeit aufgeteilt. Sie stellt gerade Dachforschungen in so einem kalten Schneegebiet an. Ich wünschte, ich könnte ihr was von dieser Hitze abgeben. Beim Warten auf dich habe ich übrigens den fokus etwas unter die Lupe genommen. Wie es scheint, leben hier Dresseller und Knapfel. Vielleicht geben sie uns ja was von dem Nektar aus ihren Blüten und Früchten ab. Und vielleicht bekommen wir so den Honig, für den Wuloso so mag. Ah ne, wir suchen nach Honig. Nicht nach dünner Pilzen. Ah, ich verwechselt. Tut mir leid. Äh, also, ich soll jetzt Dresselas und Knapfels besiegen, oder wie? <lacht> ist auch schon Lilieb. <lacht> Was ist los, Kleines? Ah, ein Lilib! Ah ne, ein Lilminib. Sorry. Äh, das ist die Pokémon verwechselt. Lilip und Lilminip sind ein ganz andere Pokémon. I'm sorry. Wenn sich Lilminip entwickelt, werden sie zu Dressella. Und die suchen wir. Minip. Hm, irgendwas stimmt nicht mit diesem Lilminip, oder? Scheint jemand zu suchen. Jetzt, wo du es sagst, es ist noch klein. Vielleicht wurde es ja von seinen Eltern getrennt. Wow, suchst du etwa wirklich nach deinen Eltern? Natalia, jetzt scheint es nicht mehr von meiner Seite welchen zu wollen. Wir müssen ihm helfen, Maike. Äh, beziehungsweise du musst uns helfen. Bitte finde Lilminips Eltern. Wenn du einen Dresseller siehst, bring es am besten her. Ich kann dir leider nicht bei der Suche helfen. Lilminip ist so anhänglich, dass ich Angst hätte, unterwegs versehentlich auf das Auto aufzutreten. Ah, ja. Wenn das so ist, dann... Dann suchen wir halt nach einem... Trissela, warum ist es hier stürmisch in dem Wald? In dem Wald stürmisch. Ah, ja, Spiel. Sehr interessant. Ist gerade nicht so geil für die Aufnahme, so, so ein Sturm, finde ich, aber... Naja. Ist dann halt so... Wo ist denn das Trissela? Ist das einfach so irgendwo AfK rumstehen oder... Und Knapfels würden eigentlich doch in den Bäumen sein, oder nicht? Aber wir sollen ja jetzt erstmal... Nicht nach zu suchen. Und hier ist ein Dünnerpilz. Yo, wir haben einen Dünnerpilz. Die brauchen wir ja. Ich muss gleich mal wirklich alle meine Mini-Pilze zu verkaufen. Hier ist du, Seller. Dress. Ja, du hast ein Kleid an. Ich sehe es. Oder willst du ein Dressing? <lacht> Na komm. Seller? Vermisst du einen Minus? Tressella folgt dir. Führer ist zu Hopp und den Also habe ich jetzt zwei Pokémon hinter mir oder wie? Hat hier leuchtet was. Ein Galanus-Zweig. Gut, die brauche ich nämlich. Äh... Nein, ja, das folgt mir wirklich. Na ja, dann, komm mal her. Wir waren bei den gleichen Weg zurück. Wir sind hier lang gefahren, ne? Oh oh. Nein, wir sind auf der anderen Seite. Warte, können wir können hier einfach rum. <lacht> Hier ist was. Okay. Aprikoko. Ja, Aprikoko ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, was man hier finden kann. Aber ist ja auch egal. Hopp. Und Lilminib, Wir haben euer kleines. Oder das Kleine hat jetzt seine Mutter wieder. Hast du das Rassel dabei? Er äh, sieht nicht aus. Würdest du hier. wurdest hier unterwegs getrennt? Bitte beeil dich, meine armen Füße. Nein, sag mir bitte nicht, dass ich nicht, nicht so schnell sein darf. Ey, das ist doch lächerlich. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist sie? War ich etwa wirklich zu schnell? Och, komm, Spiel. Das ist doch das ist doch lächerlich. Wo waren wir denn? Hier in der Brücke, genau. Ah, da bist du ja. Na, dann folge uns doch. Warte, kann ich so drücken? Ja, ich kann so drücken, dann kann ich sie besser beobachten. Gott, warum bist du so langsam, Dressella? Oh Gott, jetzt lag das Spiel auch noch, weil so viele Pokémon auf einmal auf dem Screen sind. Na <lacht> komm, folge mir. Wir müssen hier lang, aber das kavalanzas bitte in Ruhe lassen. Komm, Dressella. Warum kann man hier zwei Pokémon auf einmal da draußen haben? Ich habe jetzt erwartet, dass mein richtiges Pokémon weggemacht wird, dafür, dass, dass, dass, dass Dressella dann einfach draußen ist, aber nö. Ich habe einfach zwei Pokémon hinter mir. Dass das Spiel das aushält, wundert mich. Na <lacht> komm. Oh. Wir sind auch schon fast durch mit dem DLC Allerdings habe ich äh, mitbekommen Und es wurde halt so ein bisschen geleakt Wo ist es jetzt wieder hin? Ach da ist es, okay Dass der zweite DLC Hier ähm, die Schneeladern der Krone Oder wie auch immer der heißt Der im November rauskommt Und das werde ich auch noch auf jeden Fall noch mal displayen Dass der viel größer sein soll als der hier Und das werden wir dann auch im November sehen Also das Display wird noch bis November gehen Oder beziehungsweise hier wenn das hier durch ist Wird im November wieder was kommen so, hier ist es. Ah, Michael, du hast Trostella dabei. Süß. <lacht> Die beiden sehen sehr glücklich darüber aus, sich wiedergefunden zu haben. Das Will es sich etwa bei dir bedanken? Sella! Oh, ist das Nektar aus Dressellas Blüte? Dressella! Ich mag die beiden. Mach's gut, Lil Minip und Dressella. Dressella hat uns tatsächlich etwas von seinem Nektar abgegeben, Maike. Ich hoffe, er wird loses Ansprüchen gerecht. <lacht> Mensch, was soll das? Hm, ich würde ihn nicht wirklich als zähflüssig beschreiben, eher dünnflüssig. Naja, wir haben zwar nicht den richtigen Nektar gefunden, aber dafür eine gute Tat vollbracht. Okay, probieren wir es als nächstes mit Knappfelsnektar. Ach, nö. Das gibt's nicht. Wo du so hin? Soll ich ihm jetzt einfach folgen oder was? Jetzt ist es einfach wirklich weg. Oh Gott. So, tun wir für einen kleinen Cut. Ähm so, wo ist denn jetzt Hop eigentlich? Ich weiß ja halt wirklich nicht, wo er ist. Was? Knapf! Oh, das ist ein Knapfel. Üch, danke, Spiel. Das macht's einfacher. Ah, ein Knapfel. Knack, knack, knack. <lacht> wie es rollt. Ey, Knapfel, warte. Komisch, es ist wie vom Erdboden verschluckt. Dabei bin ich mir sicher, dass es in diese Richtung davongekullert ist. Suchen wir das Knapfel, Maike. Ja, es ist auf dem Baum. Ich muss nicht mal drücken. Wow. Mm, was ist denn mit diesem Bärenbaum? Klar. Autsch! Das Klappel ist ja auf den Kopf gefallen. Das gibt eine Beule. Knöpfe! Auf und davon. Ach nee, es haut schon wieder ab ähm, Michael, ich sag's ja nur ungern, aber du hast da was Nasses auf dem Kopf. Oh, aber kein Grund zur Panik, ist bestimmt Knappels -Nektar. Es ist zwar abgehauen, aber wir haben trotzdem was wir wollten. Oh Gott. Ob Knappels den Ansprüchen von Volose gerecht wird? Wenn du jetzt an meinen Haaren leckst, ne? Wenn du... <lacht> ja. Okay, Leute, ähm, Pokémon-Schild ist hier äh, gecancelt. <lacht> Er ist überhaupt nicht zähflüssig, sondern mehr wie Saft. Das ist leider nicht, wonach wir suchen. Weder der Nektar von Dressella noch der von Knappel ist der, den wir suchen. Sie sind einfach nicht zähflüssig genug für So, Der Nektar von Blumen und Früchten ist also süß, aber nicht besonders zäh. Wir haben bei Honig sofort an Pflanzennektar gedacht und dann im Wald danach gesucht. Hm, war das vielleicht eine falsche Spur? Doch, sie! Wow, ein Toxipad, Die bekommt man nur selten zu Gesicht. Nein, eigentlich nicht. Sie sehen zwar sielig aus, sind aber gefährlich, da sie mit den Stoffen, die sie aufnehmen, in ihrem Körper ein zähflüssiges Gift produzieren. Zähflüssig? Oh, oh, jetzt weiß ich, wo mein Denkfehler lag. Pflanzen produzieren Nektar, keinen Honig. Oh, so dumm. Honig entsteht erst, wenn ein Nektar im Körper eines Pokémon umgewandelt wird. So wird der dünnflüssige Nektar... Zu zehn honig ja das muss es sein und wir wissen ja welche pokémon blüten sammeln und aufbewahren äh, bienstock ganz genau wie pokémon mit anderen worten also hornwiesel Horn weisel meine ich sorry hast du schon mal eins gesehen maike hm, wir sind ja der rüstungsinsel lass mich mal überlegen also ich habe ich noch keins gesehen ich weiß nur dass es das in der zu normalen gibt sie müssten auf der sechseckigen insel in der nähe des blauen turms leben Nichts wie hin. Auf geht's, Michael. Sechseckige Insel? Beim blauen Turm? Was? Excuse me? What is this? Ach da. Oh, lol. Okay, dann fliegen wir mal kurz zum Turm. Und dann schwimmen wir dorthin. So, vom Turm aus hier hin? Ist es das? Lass uns das herausfinden. Oh Gott, nein, das ist wieder so ein scheiß Tohido. Och nö. Ignoriere mich bitte, ignoriere mich bitte. Och nö. Kein, Keil, kein Kampf, ich will keinen Kampf, ich will keinen Kampf, ich will keinen Kampf, ich will keinen Kampf. Oh oh, oh oh. Okay. Das ist also die sechseckige Insel, ja. Ist es okay. Ist das ein wildes? Ja, es ist ein wildes, okay. Interessant. Was gibt es denn noch so auf dieser Insel? Also die Insel sieht auf jeden Fall cool aus. Aber so einen richtigen Nutzen hat sie nicht. Nur, dass sie halt irgendwelchen Likern irgendwas zu Labern gibt. Bevor der Nils hier draußen war. Oh, jetzt war Tribi. Das macht natürlich wieder Sinn. Oh, die Items, die ich hier finde, die sind echt toll. Was ist das denn? Warte ah, ja von der Seite halt habe ich gerade nicht ganz erkannt Nein ich wollte nur ein bisschen was wegzapfen So Wir nehmen schon ein bisschen was auf ich dachte wir sind schon voll weit drin, aber tatsächlich noch nicht heißt wir könnten in dieser folge noch den dlc vielleicht durchschaffen mal schauen ich weiß ja gar nicht wie lange das geht ich glaube wir Sind noch fast durch und nächste tm Pollenknödel Sagt mir rein gar nichts. <lacht> der Anwender greift einen einem Ball aus Pollen an, der beim Ziel explodiert. Mitstreiter werden von einem Ball getroffen, der ihre KP auffüllt. Okay. Ist eine Teamattacke, die aber äh, das Team heilt. Okay. Ja, ist cool. Da ja, bist ja, Mike. Altribi gibt es hier ja jede Menge. Sehr flüssigen Honig haben aber nur von Weisel Und von denen fehlt leider jede Spur. Hm, der energiequellen den mir Sania geliehen hat, schlägt aus. Du meinst doch nicht etwa da oben? Er reagiert auf den Baum hier. An diesem Baum ist irgendwas seltsam. Den sollten wir uns mal näher ansehen. Am Ende ist da ein Bienenstock. Ich sag's dir. Hallo, Baum. Vom Baum weht ein starker, süßer Duft herab. Möchtest du den Baum schütteln? Ja, diesen N64-Baum würde ich gerne mal schütteln. <lacht> was ist das? Oh, ich hab's euch doch gesagt! <lacht> Ein Giga-Dynamax-Hornweiße, oder? Hornweiße! <lacht> Irgendetwas kommt aus dem Baum und zieht dich ins Pokémon-Nest. Warte, was? Ja, okay. Ja, ein Dynamax Weise. Also, ich muss alleine kämpfen wieder. Okay. Und Weise, verdammt, welchen Typ ist das? Äh, Leute, ich hoffe, euch schon das nicht, wenn ich mal ganz kurz nachgucke, <lacht> welchen Typ das ist. Alles klar, das ist Käferflug. Ähm, ja, okay. Hätte ich jetzt eh gesehen. Weil hier steht schon, was effektiv ist, wenn das nicht. Ähm, ich packe Bro rein. Der müsste am besten hier sein. Obwohl, Käfer? Hm. Dünner Wow, warum ist das Ding so stark? Aber durch unsere Fähigkeit müssten wir eigentlich als erstes angreifen können. Ich habe übrigens ein paar Attacken bei manchen Pokémon ein bisschen geändert. Ähm... Eissturm, komm, es muss eigentlich One-Hit sein. Warum darf es anfangen? Ich habe noch meine Fähigkeit. Oha. Ach. Alles klar. Dann halt nicht. Welchen Level ist das überhaupt? Will, will man gar nicht. Wem packe ich denn jetzt rein? Ihr seht schon, Staffel hat neue Attacken gelernt. Ich war beim attacken hm. Weil vorher hat es halt nur richtige attacken dieser Floor könnte Giga Dynamaxen, aber macht keinen Sinn. Ich glaube, äh, packe ich dich wieder rein. Ich mache Trefferschwall. Vielleicht das ist das gut. Könnte da mal ausprobieren. Das ist immer ein stärkstes Pokémon momentan. Neben Entelon. Trefferschwall. Und leider können wir noch keine Giga Dynamax mit Voloso machen. Das kommt noch. Oh Gott, das macht ja gar nichts. Das wird schwer. Mhm, das wird schwer. Das war echt gar nichts. Okay. Blockbefehl. Was heißt das denn? Es wird, glaube ich, auch die ganzen Kampf lang so groß sein. Deshalb habe ich gerade ein bisschen Angst, was ich machen soll. Vielleicht belebe ich einfach Gift -Bro wieder. Ich habe einen Top-Beleber. Ja, keine Ahnung, ich könnte einen Beleber einsetzen und dann heilen und dann, wenn irgendeiner stirbt, zu Gift-Pro wechseln? Oder ich wechsle jetzt? Ich würde jetzt, glaube ich, wechseln. Wer würde denn am meisten Damage machen? Eigentlich ja volo Deshalb habe ich keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Ich könnte mit Giga-Dynamaxen das versuchen. das Sinn macht? Also, nur Dynamaxen mit volo Ich mach das mal. Was macht am meisten Damage? Die beiden. Dann setze ich einfach mal... Strahlach oder Wassertacke. Das war das eigentlich, ne? immer machen wir mal eine Dünnerflut. So. Ist leider kein Giga max weil ich noch nicht genug äh, Pilze habe. Aber die werde ich auf jeden Fall noch aufs Okay, ich hoffe, das war jetzt keine dumme Idee. <lacht> Zack, die dünner Flut macht's. Kein Damage, das war eine dumme Idee. Ah, als ob. Och nee. Das gibt's nicht. Und es pusht sich. Es pusht einfach die Kack Verteidigung einfach noch. Was soll das? Ich mache einfach gar keinen Damage. glaube ich gerade nicht, ne? Das war immer wieder Verschwendung. Ja, es war einfach Verschwendung und es hat eine sehr effektive Attacke gegen mich. Kann ich nicht zumindest auf die Hälfte bringen? Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll gegen das Ding. Gift Pro Hunde war was, aber es ist instant down, weil es irgendein Grund da was ich an anfangen. Überlebe ich das überhaupt? Nö. Ich explodiere jetzt einfach. Ja, rip. Das ist natürlich scheiße. Mm. Ja, was mache ich denn dann? Ich pack mal Pony kurz rein. Ich müsste es eigentlich überleben. Und dann mit einem... Ach komm. Warum so groß? zu. Warum so, so geizig? Machen wir einen top lieber auf Gift-Bro Und falls dann mein Galopper stirbt Muss ich hoffen, dass ich sofort angreifen kann Mit Gift-Bro, sonst bin ich am Arsch Ich muss es irgendwie noch angreifen können Das gibt's doch nicht Ich hatte Gift-Bro, glaube ich, eher Dynamaxen müssen, oder? Das war eine dumme Idee Ey, wenn er mich jetzt wieder one hätte, dann bin ich aber... Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Jetzt bloß nicht verfehlen. Bloß nicht verfehlen. Oh mein Gott, wa Was? Das macht so wenig. Ist das Level 90 oder so oder was? Ja, wir haben eigentlich keine Chance. Was willst so du tun? Flucht. Flucht unmöglich. Flucht. Flucht unmöglich. Ja, ich habe eine puppe lächerlich ja ich kann nichts machen soll ich mehr leveln oder was ich habe noch ein paar bonbons ich kann noch ein bisschen leveln aber was ist denn gewollt von mir ja jetzt habe ich schön verschwendet ne ja super nerv anfangen warum ich habe doch meine Fähigkeit mit der ich immer anfangen darf ich verstehe es nicht Der, der pusht sich einfach so hart, ich kann nichts machen, ich kann wirklich nichts machen. Ich, das, das gibt keine Hoffnung. Ja, ach, jetzt geht's auf einmal mit der Fähigkeit, ne? Ja, genau. Komm, vergifte es doch zumindest mal. Ne? Also so viel Glück ist zu vergiften, das hätte ich nicht. Mehr. nicht. Nein, ich doch nicht. Nee, nee, nee. Na ja, ich bin am Arsch. Was soll ich machen? Drachenpult würde Sinn machen. Oder Body Slam, da würde es bewirkt eventuell Paralyse. Da mache ich mal Body Slam. Ich weiß noch nicht, wie du so ein dynamax Pokémon Body Slam willst, aber wenn du es jetzt überlebst, nein natürlich nicht. Na ja, gut, ist eine Flugattack gegen die Pflanze, das würde ich wahrscheinlich mit Schlapfel nicht überleben. Scheiße. Na, ja, was mache ich jetzt? Bisa ja, Floor hätte ich noch. Wow. Cool. Oh mein Gott. Bisa Floor. Ich glaube nicht, dass dieser Floor noch irgendwas reißen kann. Ich muss Farmen. Ein bisschen XP farmen. Ja, tut mir leid, Leute. Was soll ich machen? Das ist einfach lächerlich. Ich mach mal einen Blütenwirbel. Keine Ahnung. Ist eh nicht sehr effektiv. Ich bin jetzt tot. Was macht es jetzt schon wieder? Was auch immer. Oh, guck mal nicht so effektiv boah cool zack ich mache 1kp damage gefühlt das ist einfach lächerlich ach, so schrei wird eh keinen unterschied machen ich muss sowieso dafür zwei runden warten ach komm bring mich doch einfach um dann nerv ich kurz mein team ein bisschen das ist echt kacke Macht genauso wenig. Macht Egesam überhaupt Sinn? Vielleicht kriege ich dann aus 1KP, 2KP raus, aber ist auch scheiße. scheißegal. Ich bin jetzt tot. Ja, verloren. Dass ich in dem Spiel gegen einen Dynamax von Weisel down gehe, habe ich nicht erwartet. An diesem Mom ist irgendwas seltsam. Die sollten wir uns mal näher ansehen. Ist das dein Ernst jetzt? Spiel, ist das dein Ernst? Oh Gott. Ja, ich muss kurz ein bisschen leveln. Ich hoffe, hab, ich habe noch ein paar von diesen Level-Up-Dingern. M's, wie viel geben M's? Nicht viel, die sind doch Schrott, okay. Also nur die L's. Da, ich habe noch ein paar L's. Take the L! Oh Gott. Ja, am meisten muss ich halt Gift Bro pushen. Ich würde sagen, bis auf Level 70 sollte reichen. Hoffentlich. I don't know. Komm. Ich werd Level 70. Ich habe keine Dinger mehr. Ich hoffe, das reicht, sonst, äh. Mache ich noch mal ein reset hm. zack dann kurz speichern äh, Gift -Boss ist das einzige weil was effektives hat welchen deiner Maxe? Äh, deiner Maxe? was uns normal ansonsten schließe ich mein spiel noch mal <lacht> vielleicht wieder spiel wirklich dass ich bis level 80 mache Ey, das können die aber echt nicht machen, ne? Das finde ich unfair. muss noch ganz viele Raids machen für die Dinger. Und da habe ich gerade keine Motivation zu. Oder keinen Bock zu, besser gesagt. Also komm, lass mich das einfach schnell besiegen. Ich mache meinen äh, Gala Lamus kurz riesengroß und dann macht das eine schöne Eisattacke auf das Ding und dann ist es down. Dann friert's schön ein. Kackdinge. Jetzt werde ich lang lang langsam sauer. Ey. Du mit dem erzwinger komm, sei leise. Ich müsste so oder so anfangen. Dynamax, Dünner Dyna Frost, sehr effektiv, 110 Damage. Also wenn das nicht irgendwie reinhaut, dann weiß ich auch nicht. Mit Level 70. Welchen Level ist das denn? 90 oder so? Da bin ich. Bläh. Na, jetzt gehst du down. Und wer darf anfangen? Was? Wer darf immer noch anfangen? Alter, der macht mich to Hit. Ey, komm, dann lass mich ihn aber auch zumindest to Hit machen. Na komm. gibt es nicht was ja, dann verkackt dann muss ich noch ein bisschen farm gehen dann sehen wir uns irgendwann später wieder vielleicht in der neuen folge ich weiß es auch nicht dann äh, ja ciao ne so ich versuche jetzt noch mal was anderes ich habe nämlich letztens in dem raids ein äh, monte Carlo, oder wie das heißt gefangen da und das kann sich Giga deiner Maxen und es ist in allen Hinsichten effektiv, sehr effektiv gegen ein Hornweisel. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht jetzt endlich alles richten kann. Gestein wäre FIFA effektiv und Feuer wäre zweifel-effektiv. Und äh, das ist nur 20 Damage-Unterschied. Versuche ich erstmal Giga-Schlacke und hoffe, das funktioniert. Jetzt seht ihr auch. Falls ich diesen Clip nehme und ich hier gewinne, seht ihr, das Giga Dynamax Monte Carlo. So ein großer Ofen. Ja, okay, was heißt Ofen? Halt unten so ein kleiner Ofen. Der Rest hat Gebirge. Und der da vor zum Anfang. Oder sie. Von Weise ist immer eine sie. Und etwas sehr effektives gegen mich. Aber... Wenn der mir so viel Damage macht, warum kann ich ihm dann nicht so viel Damage machen? Das verstehe ich nicht. Ah doch, kann ich. Jetzt kann ich's. Alles klar. Guck mal, so macht das doch natürlich Sinn. Ah, nice. Wegen der Attacke selber kriegt es nochmal ein bisschen Damage. Okay, jetzt habe ich Hoffnung, dass es funktioniert. So, Gigaschlacke dreimal hintereinander sollte passen. Bam. und Nein, Montecabo ist jetzt kein Teammitglied. Ich benutze ihn nur für diesen Kampf, weil ich jetzt echt keine Lust habe, alle auf Level 90 oder so zu leveln. Ich habe eh keine Bonbons mehr. Ich habe noch so fünf Stück oder so. Und ja. Aber anscheinend werde ich diesen Clip benutzen, denn ich gewinne ja, wie man sehen kann. Ich hatte schon Angst, dass ich wirklich nicht mehr weiter aufnehmen konnte. Ich könnte. Was auch immer. Weil ich will jetzt schon, das noch das Finale zeigen. So Monte Carlo, den Rest machst du jetzt auch noch. Du, ja okay, deine Antikraft geht nicht mehr. Dann mach äh, Steinhagel, komm. Für die, die, es nicht wissen, Monte Carlo ist ein Gestein-Feuer-Pokémon. Jetzt aber auch die feuerattacke Und leider überlebt es das nicht. Warum bist du überhaupt weiblich, lol? <lacht> Passt irgendwie so gar nicht, finde ich. naja ist ja auch egal. Um. Zack. Ah ja, komm, geht down. Was nehmen wir noch? Was nehmen wir? Ich will es nochmal mit gift -Bro versuchen, ganz ehrlich. Mit dem Stehsturm. Ich meine, es ist extra auf Level 70 hochgepusht. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass das Ding nichts kann. Das nehme ich als Beleidigung auf. Okay, nice glück und jetzt eissturm es oh, überlebt wirklich noch mit so mini kleinen kp also nächste runde ist auf jeden fall down falls ich jetzt die runde überlebe habe ich gewonnen nein überlebe ich nicht schade dann wohl ähm, ist ein guter tank nehmen wir ihn mal rein ich muss da nur einen hit tun dann müsste es eigentlich schon down sein Komm, mach Eisenschädel. Ja, passt. Ich hätte auch Konter einsetzen können, merke ich gerade. Na wohl, nee. Ich glaub, bei den meisten Attacken von Weise eher nicht. Egal, es ist down. Und wir haben es jetzt doch noch irgendwie geschafft. <lacht> Zwar nie mit dem richtigen Teammitglied, aber es ist down. Nice. Durch den heftigen Kampf ist eine seltsame Honigwabe zu Boden gefallen. Du hältst eine Wabe dünner Honig. Honig, der von dünner maximierten Hohen Weisel hergestellt wird und den Geschmack einer Dünnersuppe abrundet, verfügt über denselben Effekt wie Topbeleber. Wow, wir wollten zwar einen Hohen Weisel finden, aber man musste es gleich an deiner maximiertes sein? Ich war regelrecht gelähmt, vor Schock, und konnte nichts tun. Das nenne ich meinen Zähflüss zähflüssigen Honig. Der ist mit Sicherheit dieses Etwas, das Wolaose so mag. Ich wusste, sein Energiequellen-Detektor reagiert auf diesen Honig. Auf der Rüstungsinsel gibt es also mit den Pilzen und dem Honig zwei weitere Dinge, die mit dem Dörnermaxin-Phänomen in Verbindung stehen. So viele Dinge warten nur darauf entdeckt zu werden, da macht das Forschen noch mehr Spaß. Also dann, wir haben das etwas gefunden, gehen wir zurück zum Dojo.